Ja, ich grüße dich ganz herzlich. Ähm, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sabine Krüger und ich bin Trauma- und Beziehungscoach und helfe Väter, Mütter mit ihren Kindern, damit sie einfach bin so fit bleiben. <lacht> Oder einfach, dass sich Mama und Papa keine Sorgen um ihr Kind machen müssen. Also das ist das ganz komplette Programm im Prinzip, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Also, wir haben ja praktisch die fünf Säulen des Lebens, äh, die wir alle gut bedienen dürfen, <lacht> wenn wir hier auf dieser wunderschönen Erde sind. Allerdings ähm, haben wir hier das 3D-Kino eben halt mit der Dualität und der Polarität. Und es gibt einfach den Schatten und es gibt die Sonne. Es gibt Tag, es gibt Nacht. Es gibt groß, es gibt klein, es gibt dick, es gibt dünn, also es gibt ja immer diese Gegensätze und äh, für mich ist das total wichtig, dass Kinder auch äh, das lernen, dass sie auch wütend sein dürfen ähm, und aber auch, dass wir das äh, reflektieren können, warum sind sie denn wütend, warum müssen sie es denn überhaupt sein, ist das, ist das hier überhaupt notwendig? Meine letzten Jahre Erfahrungen, wo ich gearbeitet habe, seit 2004, habe ich mich beschäftigt mit ganzen Themen, die sich damit... Ja, ich grüße dich ganz, ganz herzlich und möchte dir heute mal so ein bisschen mein Business vorstellen, was ich hier so mache. Also ich arbeite ja meistens mit Kindern, mit Jugendlichen, die irgendwie nicht wirklich verstehen. Wie die Eltern ticken zum Beispiel oder wie der Lehrer tickt und die brauchen einfach irgendwo eine kleine Struktur und die brauchte ich auch, damit ich lerne, die Menschen nicht einfach auf irgendeine Art und Weise ständig zu verurteilen oder zu bewerten und so weiter und so fort. Und darum bin ich jetzt gerade auch dabei und schreibe das Buch Freies Lernen außerhalb des Systems, was meiner Meinung nach erstmal so, so ein Anfang ist, damit wir dieses alte Schulsystem ablösen können, wo die Kinder sich meistens überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Und ich habe das äh, als Kind noch gar nicht so bewusst bemerkt, ich war ja, bin gerne in die Schule gegangen, ich habe gerne gelernt, ich bin ein ewig Lernender ähm, und das bist du auch und das sind auch unsere Kinder, aber wenn wir die, Sa wenn wir Sachen gelernt bekommen, die, wo wir keine Lust drauf haben, dann blockieren wir, also das machst du auch, du blockierst auch. <lacht> Und ich mache das und, ähm, und unsere Kinder sind dem aber völlig ausgesetzt, den, diesen Lehrplänen, die es dort gibt und so weiter. Und da gibt es jetzt schon ganz, ganz viele Menschen, besonders durch diese Krise, denen das bewusst wurde, was eigentlich, was lernen die Kinder dort eigentlich alles in der Schule. Und das nächste Thema ist eben halt, weil ich halt auch Trauma- und Beziehungscoach bin, dass es durch die Beziehungen, die wir haben dann, ob in der Schule oder zu Hause, die Kinder uns nicht wirklich dieses alles verstehen können, weil es gibt so viele Facetten des Lebens, also wir können Körper, Geist und Seele sollen ja auch immer im Einklang sein, das kennt ja jeder von uns, aber wie machen wir das? Ne? Und dann hört man natürlich von so vielen Dingen, von Hochsensibilität, von Hochbegabung. ja Und was sind denn das zum Beispiel für Kinder, die so hochsensibel sind? Die kriegen alle eine Diagnose wie ADHS oder solche Sachen und dann gehen die Eltern diesen Weg und haben endlich für sich erkannt, ja das Kind ist auf irgendeine Art und Weise eben halt krank. Und dann werden diese Kinder so begleitet. In Wahrheit ähm, muss man allerdings äh, lernen, wie tickt dieses Kind äh, Wie ist es denn im Denken, Fühlen und Handeln? Wo hat es denn seine Stärken? Hat es eher die Stärken im Fühlen, im Denken oder im Handeln? Ja? Und wie geht man denn diesen Weg weiter? Und das ist das, was ich den Eltern sehr, sehr gerne beibringe und zeige, wer ist ihr Kind denn wirklich? Und somit kann man ähm, auf einer ganz ähm, wundervollen Art und Weise sein Kind auch äh, durchs Leben begleiten. Und man kann dann einfach so sagen, naja, das ist wieder so typisch. <lacht> und deshalb ähm, habe ich ja auch ähm, den Bin den so für, für uns und für uns und für die Kinder entdeckt und bin so, sagt er ja ganz einfach, ich bin so, wie ich bin und das ist völlig in Ordnung und auch du und ich, wir sind ja auch völlig in Ordnung, aber wir können jeden Tag ein klein wenig dazu lernen und wenn ich das Kindern zeige, die kriegen das ziemlich schnell in den Griff, verstehen sofort und ich hatte mal eine, eine, vier Jugendliche, und zwar hatte einer von den Jugendlichen hatte hohen Blutdruck und der Arzt hat mir praktisch äh, den, äh, den Jugendlichen sozusagen empfohlen und die Mutter hat ganz toll mitgemacht. Und die hat einfach äh, gesagt, ja, ich fragte einfach, was macht er denn gerne? Und sie sagte, also er rudert eben halt gerne ne und hat eben halt auch ein Team äh, und, und möchte auch gerne die Bundesregatta gewinnen und so weiter. Und dann haben die drei aus dem Boot, die drei Jugendlichen, äh, einfach mitgemacht. Ja, wir waren dann praktisch äh, zu fünf. Ich habe ihnen das dann alles erklärt. Ähm, wir haben, ich habe ihnen auch so so so ein mental orientiertes Training weitergegeben. Dann zwischenzeitlich kam der Trainer noch mit dazu und hat dann gesehen, wow, ich wusste gar nicht, dass er im Boot total verkehrt sitzt. Wenn, und Wir haben nämlich herausgefunden, dass er eine Führungskraft war und äh, das brodelte in ihm, weil er nicht führen durfte. Und als äh, der, der Trainer ihn dann auch richtig positioniert hat im Boot, ähm, haben die natürlich auch die Bundesregatta gewonnen und das hat mich natürlich total gefreut. Ja, und das sind so diese Sachen, wo wir einfach so ein bisschen spielerisch mit den Kindern eben halt ihnen nicht zeigen, dass sie nicht richtig sind oder so, sondern dass man äh, gemeinsam, also mit Eltern und mit mir, ähm, wir das so hinkriegen, dass wir da irgendwie so diese Biege kriegen, dass sie es gar nicht mitkriegen, dass wir da irgendwo gedacht haben, na, da ist jetzt irgendwie was nicht in Ordnung oder so. Und das ist das, was äh, mir total viel Freude macht. Und natürlich bin so auch. Und meistens gehen dann die Kinder irgendwie auch nach Hause und sagen: Ich bin so. Ja, wenn man als Mutter oder Vater wieder irgendwie eine andere Meinung hatte oder ihn zurechtweisen wollte, dann sagt er: Ich bin so. <lacht> und äh, so soll es ja eigentlich auch sein. Die Kinder sollen ja auch ähm, Kraft schöpfen. Ja, und es ist auch total wichtig, dass du, wenn du zum Beispiel, so ein hochsensibles Kind hast, ähm, dass du eben halt auch weißt, wie du damit auch umzugehen hast, ohne dass du ihm eine Diagnose gibst. Ja? Weil, ähm, wenn ich an, ich habe das alles nicht gewusst, ich musste das natürlich auch erst alles lernen, aber ähm, heute ist mir natürlich klar, dass ich ein hochsensibles Kind war, was natürlich dann. Ähm, immer versucht hat, am liebsten sich die Ohren zuzuhalten, wenn die Eltern sich gestritten haben. Und es war nicht sehr angenehm. Aber ich habe dadurch natürlich Gedanken erzeugt in mir, um zu helfen, um meinen Eltern zu helfen oder anderen Mitgliedern der Familie, nachher später auch in der Schule, anderen Kindern. Ich sitze jetzt immer noch. Hier und möchte natürlich auch weiter Kinder helfen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Allerdings äh, muss ich auch persönlich auf mich aufpassen, ähm, weil ich natürlich dann auch Menschen anziehe, die ähm, nicht nur so hochsensibel sind, sondern ich ziehe natürlich dann auch die Problemfälle an, äh, wie zum Beispiel Narzissten. Und da muss ich zum Beispiel ganz da aufpassen, weil solche Menschen waren halt auch in meiner Familie und die gibt es überall in den Familien und ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Du findest sehr, sehr viele Videos über Narzissten ähm, äh, in YouTube und äh, da kannst du dich gerne weiterbilden. Das ist total wichtig, wenn du total viele Probleme hast in Beziehungen, aber ich... Bin nicht derjenige, der dich jetzt davon befreien will, da gibt es genug, die das machen, sondern ich äh, gehe gezielt auf die Kinder ein. Und ich mache gerne diese Coachings alleine auch mit den Kindern. Und wenn die Kinder ähm, offen sind, machen sie es auch mit den Eltern zusammen, gemeinsam. Dann ist es natürlich noch besser. Ähm, Dann muss man sich das so vorstellen, als wenn wenn ich jetzt in ein Team kommen würde, in, in einem Arbeitsteam zum Beispiel, wo, man, wo der, der Chef gerne möchte, dass sich alle gut verstehen. Ja? Und genau das Gleiche mache ich im Prinzip in Familien, damit sie sich einfach besser verstehen. Und da lernt man einfach Beziehungsformen kennen. Wir lernen einfach im Denken fühlen und handeln. Wie können wir praktisch im Uhrzeigersinn richtig laufen? Dazu müssen wir natürlich den Ursprung finden, in uns selber. Das macht auch jeder für sich. Ja, da mache ich praktisch ein Seminar mit euch. Und das macht denn jeder für sich. Aber wir bleiben im Prinzip in dieser kleinen Familie zusammen. Wir stärken erst dich und deinen Partner und dann auch das Kind. Und dann könnt ihr gemeinsam nach draußen treten. Selbstbewusst und stark. Das ist total wichtig. Ja? und Besonders in dieser heutigen Zeit. Denn Beziehungen, die nicht funktionieren, die Traum Traumatisierungen hervorrufen in den Familien, bringen dann die Krankheiten. Und das macht uns jetzt nicht wirklich glücklich dabei. Also, wenn du Interesse hast, mehr für deine Familie zu tun, sie zu stärken, fröhlicher werden zu lassen, dann melde dich einfach bei mir. Wir machen das online. Du kannst auch sehr, sehr gerne zu mir nach Nordzypern kommen. Ich organisiere das, dass du hier mit deiner Familie schön Urlaub machen kannst und wir machen im Urlaub gemeinsam das Seminar. Also, es ist alles möglich und ähm, wie ihr das gerne möchtet, ja. Also melde dich einfach, wenn du Interesse hast und ich freue mich auf deine Familie. Okay, also dann, tschüss.